Wäre sofort rausgeflogen jetzt am Set. Kann ne? man leiser machen. Kein Tag überlebt. <lacht> gut. <lacht> ja gut, Tag allerseits beim Freunde fürs Leben, Bartok. Ich darf begrüßen die großartige Nora Tscherner. Wie soll man dich anders ankündigen? Ich, ich habe jetzt erstmal einen äh, emotionalen, äh, positiven Zusammenbruch. Weil, du, weil ich das so, mir das so vertraut ist, wie du Hallo sagst, immer noch. Natürlich aus alten MTV-Zeiten. Also genau. Ich, ich habe es aber schon wieder schnell vergessen. War so, oh, sagt es ja immer noch. Und wie schön. also ähm, Nee, genau so soll man nämlich ankündigen. Genau so, ja. Aber du, du hast vollkommen recht. Wir kennen uns seit 20 Jahren. Das ist echt krass, ne? Ja. Ich habe gerade... Bevor ich mich mit meiner Nase rumfummeln, weil ich gerade kurz vorher noch ein bisschen vor Lachen gerotzt habe. Aber so kann man doch auch so ein schöner Icebreaker. Du ja, auch jetzt, Danke. Wir kennen uns ja wirklich seit 20 Jahren. Das ist äh, krass. Da haben wir beide bei MTV moderiert und wir haben auch äh, teilweise das gleiche Format moderiert, die MTV News. Ja. ja. Ich bin in deine großen Fußstapfen getreten und war tatsächlich sehr stolz darauf. Markus Kafka, der Anchorman, und ich durfte ein bisschen Anchorman dann werden. Und ich habe dir viel lieber zugeguckt. Als Einzel. Ja, <lacht> da ah, cool, heute macht Nora wieder. <lacht> was wohl in der großen weiten Welt des Showbusiness das so los? Ist. <lacht> ja, das ist Wahnsinn. Ja. Das ist lange her. Das ist lange her und kaum lässt man dich alleine, hast du äh, einen Millionenseller im Kino mit keiner Hasen. Und dann geht es weiter und weiter und weiter und jetzt guck, was aus dir geworden ist. <lacht> ja. <lacht> ja, ich finde also. Zu unterschiedlichen Zeiten meines Lebens <lacht> hat die Frage unterschiedlich Sinn <lacht> gemacht, aber nee, jetzt würde ich auch sagen, es ist, gut, ist Gutes geworden aus mir. Ja. Also das ist ja auch das Schöne, dass man... Ich habe dich ja nie aus den Augen verloren, nachdem ich dann immer meine eigene Sendung mit dir als Moderatorin geguckt habe. <lacht> War ich im Kino und dann gucke ich regelmäßig den Tatort. Und jetzt, um mal den Bogen zu spannen zur Jetztzeit. Mhm gibt es eine neue Serie mit dir, die heißt The Mopes. Ja. Und die ist von der Idee her und von der Umsetzung her brillant. Das darf ich schon mal vorweg schicken. Schön. Ja, ähm, ich bin komplett begeistert. Also wir erklären es den Zuschauern kurz. The Mopes, in dieser Serie spielst du sozusagen eine personifizierte Depression. Mhm. Du heißt Monika. Das ist nicht ganz korrekt. Ich heiße F32.1-2011-01, aber ich will jetzt auch nicht drauf reiten. Ich werde aber in der Menschenwelt Monika genannt. Eher. Genau. Ähm, das ist erstmal so, was man sieht. Mhm. Erklär uns mal, wie es überhaupt zu diesem Projekt, zu dieser Idee kam. Ähm, ja, das ist ja gar nicht so zu sagen, das hat mit... mit da kann ich ja quasi nur aus zweiter Hand berichten. Mhm. Die Ipek Zübeyr, die das geschrieben hat, das ist eine, eine Freundin von mir, ähm, die mich irgendwann anrief. Das, davor gab es aber natürlich noch einen Vorlauf, den ich auch gleich sagen kann. Und es war sehr schön, weil ich kam gerade aus einem Dreh, wo ich extrem emotional die ganze Zeit spielen musste. Ich war so durch, ich hatte überhaupt keinen Bock. Also es war, hat, hat Spaß gemacht und so, aber ich war so, ich habe so aus Scherz zu ihr gesagt, ich möchte keine, möchte jetzt ein Jahr lang nichts mehr fühlen. Ich habe zu viel, viel gefühlt in den letzten zwei Monaten. Ich möchte bitte einen Attest. Für nicht mehr fühlen. Und dann hat sie geschrieben, ja, ich schreibe ja gerade so eine, so eine Show da, also würdest du da wärst du so eine Depression. Ideal. Genau, und ich war sofort erstmal so ganz kurz, nee, auch oh, nicht Depression, weil ich natürlich dachte, ich soll spielen eine Depression haben und so und sie meinte so, nee, nee, du wärst die Depression. Und ich dachte, oh, das ist ja nun ganz anders. Da hat man ja überhaupt nichts selber zu fühlen, sondern kann den ganzen Tag rumlaufen und Leute einfach durchbeleidigen. Und ähm, bei ihr kam es tatsächlich dazu, dass sie eine Freundin hatte, die ähm, depressiv war. Und Ipek ist ein ganz toller, empathischer, anpackender Mensch und hat aber lange Zeit sich, das sagt sie auch selber, ähm, da ziemlich übernommen mit, das sozusagen selber als Freundin regeln zu wollen. Und hat irgendwann begriffen, dass das nicht geht und hat aber irgendwann auch so einen Moment mit dieser Freundin gehabt, wo, wo, wo sie die so im Bett liegen, äh, liegen sah und die total fertig war und sie einfach meinte, mal, so ist neben dir eigentlich jetzt gerade noch Platz oder liegt die Monika da? Und ähm, da entstand sozusagen dieses Bebilderte, das, okay. ne, der Charakter einer Depression und sie hat einfach ähm, sich mit diesem Thema dann wahnsinnig viel auseinandergesetzt und dann diese geniale, diesen genialen Bücher da hinge, hingeschrieben. Eine normale Frage wäre jetzt, äh, wie bereitet man sich als Schauspielerin auf so eine Rolle vor? Aber die, wenn man dir die Frage stellt, dann hat die ja direkt mehrere Ebenen. Ja weil meine Vergangenheit mit Depressionen auch äh, zu tun hatte. Obwohl ich sagen muss, ja, es stimmt, also ich musste mich eigentlich nicht viel vorbereiten, aber für die Rolle der Monika musste ich mich sowieso, konnte ich mich auf eine bestimmte Art gar nicht vorbereiten. Weil das ist ja das Tolle, das ist ja so wie so ein, so ein Puck, so ein, ähm, so, so ein, keine Ahnung, Avatar-Comic- Kobold-Charakter. Mhm. Ähm, es war tatsächlich eher so, <lacht> dass äh, ich fast manchmal ein bisschen zu gut vorbereitet war, weil mir manche Sachen, die Monika sagt, aus heutiger Sicht so beknackt, also so fast schon holzschnittartig beleidigend vorkommen, dass ich immer dachte, naja, eigentlich müsste die noch ein bisschen versierter fast sein, aber dann fiel mir wieder ein, nein, ich erinnere mich an den Zeiten, wo, wo, wo ich Stimme im Kopf hatte, hat, hatte, die so kritisch waren. Die waren jetzt nicht besonders ausgefuchst oft. Das war auch meistens auch relativ aufs Maul und so. Also das war ja der Punkt, dass ich mir dachte, das ist das wäre jetzt für einen Bezieh, also wenn ich den Charakter als Mensch darstellen würde und der würde Leute beleidigen, würde ich das noch sophisticateder machen. Da wär mir irgendwie, Der müsste mir für noch ein bisschen perfider sein. Aber manchmal ist die wirklich einfach nur Hau drauf. Boah, siehst so scheiße aus, ne, so. Und, ähm, aber die Vorbereitung technisch war tatsächlich eigentlich eher so diese, wie ist die Welt, in der die sich bewegt, wie bewegt die sich überhaupt, was darf die, was ist das Regelwerk? Ne? Und da wusste ich, das ist einfach gut recherchiert. Da wird darauf geachtet sozusagen erstmal, dass die Grundsatzsachen stimmen und da drin kann ich dann aber relativ einfach Spaß haben mit so einem Kobold. So. Wir reden über, deine, über deinen persönlichen Bezug zum Thema mhm. im dritten Teil des äh, Bar Talks. Ähm, jetzt hat man schon aus seinen Schilderungen so ein bisschen rausgehört, ähm, die Beschäftigung des Themas in The Mobs mhm. mit dem Thema ist ähm, leicht und humorvoll. Ja. Mitunter. Achso, das haben wir noch gar nicht gesagt, stimmt, ja. Genau. Das ist eine Dramedy. Dramedy. So ja. Sagt. Genau, Aber es ist tatsächlich also sehr lustig auch zwischendurch. Könnte man sofort fragen, darf man das? Also nee, leider nicht. Deswegen wird es auch nie ausgestrahlt werden. Aber schön, dass wir darüber geredet haben. Ich finde man muss das ja. machen. Ich glaube, dass es ähm, ja ich habe eine Sache von vielen Aspekten, die ähm, Depressionen und psychische Gesundheit als Tabuthema äh, hält, ist ja dieses, genau diese, darf man, diese Berührungsängste, darf man irgendwie darüber lachen, darf man sich dem auf eine leichtere, flapsigere Art und Weise nähern. Und ich würde als jemand, der betroffen war, ganz klar sagen, ja, weil Humor immer ein verbindendes, ähm, soziales Schmierfett ist. Und wenn ein Lachen entsteht, entsteht auch eine Verbindung. Und in dieser Verbindung ist man nicht mehr allein und plötzlich, und das ist ja eines der größten Themen der Depression, dieses Gefühl der kompletten Isolation. Und ich finde, man muss das sogar machen, weil es einfach ähm, der Sache den Schrecken nimmt. Ich sage immer, das ist so dieser Moment, wo, wo Scream gruselig war, bis zu dem Moment, wo der Typ mit der Maske einfach durchs Bild man einfach so denkt, nah! also Final Destination war bis zum Schluss gruselig, weil dieses Prinzip des Todes immer so ja. nicht greifbar war. Und ich finde, ab dem Moment, wo du so einen Willen in einem Film siehst, ist es oft so, dass du denkst, ja, jetzt geht es schon für Gänsehaut. so. Und das ist halt in dem Moment, wo du über was lachst oder das bebilderst, plötzlich ist es einfach, hat es Umrisse. Und du kannst es besser sehen und greifen, kannst verstehen, wo es sich im Raum verhält. Und es ist nicht mehr so überall und nirgends und ist da unsichtbar. Und deswegen finde ich, man darf und sollte darüber auch lachen, ja. Monika ist ja die Depression, die Mittel... Mittelgradige Depression. Mittelgradige Depression des äh, Singer-Songwriters Matt. Mhm. Ähm, und es gibt so ein paar Szenen, da verkörperst du Symptome der Krankheit. Mhm. Also es gibt eine Szene, da legst du dich über ihn mhm. im Bett, er kann nicht aufstehen. Dann eine, da leckst du einen Apfel, mhm. er hat dann keinen Appetit mehr. Ähm, ist wie ich, die Dusche und sonst genau, was. Genau. Stell den Kühlschrank zu und ja. Mhm. Diese Idee, dass man ähm, diese Symptome so verkörpert, hilft es dann, dass man diese Krankheit generell besser versteht, wenn man damit noch nicht so die Berührung hat? Also, ich hoffe. Ich kann mir es vorstellen, weil es ein. Also, ich glaube, die Bebilderung hilft auf jeden Fall. Ob man dadurch jetzt als Angehöriger sagt: Ah, krass, jetzt kann ich mir das krasser vorstellen. Weiß ich nicht, weil letztendlich ist es ja nicht so, als ob der Betroffene dort liegt und hat wirklich das Gefühl, irgendjemand, der zwar nervt, aber irgendwie noch eine Körperlichkeit hat, liegt auf einem drauf. Also ich meine, da könnte man zur Not auch sagen, okay, man hat einen nervigen Buddy, aber man hat immer einen Buddy. Aber das ist ja nicht das, was man in einer Depression denkt. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob der Teil jetzt wirklich Angehörigen hilft. Ich glaube, ähm, aber die, ich glaube, das hilft tatsächlich eher Betroffenen. Also das ist der Punkt. Es gibt, glaube ich, verschiedene Zielgruppen in dieser Besprechung von dem Thema. Und ich glaube, der Teil hätte mir als Betroffenem geholfen. Also zu wissen an den Tagen, wo ich merke, ich fühle mich wie so eine also wie so ein Loser, weil ich nicht aufstehen kann und denke, es geht doch nur darum, jetzt zum Kühlschrank zu gehen oder dir mal irgendwie die Hände zu waschen oder so. Zu ahnen, dass da irgend so Charakter gerade auf mir drauf liegt, da muss ich jetzt schon lachen. Und, und der einfach da ist und ich denke, ja, na super, kann ja und nicht, das nimmt natürlich viel Last von mir und viel Druck von mir und die, gerade dieser Druck und dieser, dieses sich als Verlierer fühlen, ist ja was, was systemimmanent ist bei einer Depression und auch das immer weiter voranträgt und ich glaube, das hilft tatsächlich, wenn dann eher den Betroffenen. Und dann gibt es aber Sachen, wo sich, glaube ich, Angehörige auch verstanden fühlen, weil die sehen ja, wie die Familie drumherum, wie es der immer schwieriger geht und so und, und wie er auch halt leidet und so. Du hast ja schon erwähnt, dass es natürlich auch extrem delikat und wichtig ist, das alles sauber zu recherchieren. Mhm. Weil du hast ja da ähm, eine Faktenlage, die erstmal Grundlage für die ganze Serie ist. Du kannst nicht mhm. einfach was Lustiges über Depressionen machen. Ähm, kannst du sagen, wie, wie schwer das war in der Umsetzung? Dass man das so hinbekommt. Nee, kann auch. ich dir nicht sagen, weil das tatsächlich so meine Appellung quasi nicht betraf. Ich mhm. habe, ich weiß einfach nur, dass IPEC wahnsinnig sauber recherchiert hat und dass das, wie das geht, dann eher so in Richtung Production Design, ne? was, was da stimmig ist, wer welche Codes hat. Und natürlich, was die Regie anging, auch bei der Führung der Figur Matt. Also, mhm. was, ist, was sind die Stadien, wie schlecht geht es dem wirklich, kann der bestimmte Sachen jetzt gerade überhaupt noch leisten, an dem Punkt, an dem er ist? Ähm, da, das waren andere Departments. Ich muss tatsächlich dazu sagen, meine Erfahrung mittlerweile nach. 24-jähriger Beschäftigung mit dem Thema nicht immer mit Praktikum untersetzt. Aber tatsächlich, seit ich 16 bin, ist das Thema zum ersten Mal aufgetaucht. Nicht bei mir privat, sondern als gesellschaftspolitisches Thema. Und seitdem halte ich Ausschau nach sowas. Und ich würde mittlerweile sagen, du hast zehn Depressive und du hast elf Stories, Weil es einfach... Es gibt eben diese ganz... Wir neigen da sehr zu, in einer schulmedizinischen Welt zu sagen, das mhm. ist aber jetzt hier in meinem Buch, steht aber so. Und das ist absolut wichtig. Das ist so, ein, so, ein, so eine Laterne auch in so einem Steinbruch. Ja, aber es ist eben nicht das, was alles ausleuchtet. Und es gibt ganz viele Sachen, die werden wir in zehn Jahren anders reinschreiben in die WHO. Und das werden wir auch nochmal in 50 Jahren anders reinschreiben. Bloß die finden wir nicht raus, wenn wir nicht anfangen, darüber zu reden. Aber deswegen bin ich ein bisschen mit den. Deswegen finde ich das so schön, wenn die dann auch sagen, ihr das habe ich tatsächlich dafür gesorgt, dass Monika sagt, ihr seid immer das, wie wir, wir, sind, wir heißen immer so, wie ihr uns nennt, weil wir sind In diesem Jahr sind wir der Strichcode als Depression, aber wer weiß, ob das für immer so sein wird. So. Und wer weiß, ob das auch in jeder Kultur so wäre. Vor ja. dem Hintergrund fand ich ein Zitat aus der Serie besonders bemerkenswert. Ähm, da heißt es, die Krankheiten sind normal, es ist nicht normal, dass du sie nicht normal findest. Das sage ich zu, der, zu meiner Kollegin. Genau, Ja, ja. Obwohl das ist tatsächlich ja eher in unserer psychischen. Das ist ja eher so ein Mobbing, was ich mit ihr veranstalte. Aber, du kannst aber wir finden, auch genau, was wir, viel finden sehr, wir finden uns sehr, wir finden, absolut, wir finden uns total normal, weil wir ja auch, wir kommen ja auch im Guten, als die Krankheiten. Mhm. Die psychischen Erkrankungen dort in dieser Serie kommen ja nicht mit einem Auftrag, Menschen zu zerstören, sondern ähm, der Auftrag der mittelgradigen Depression ist zum Beispiel, deswegen ist sie auch sehr, sehr gut in ihrem Job, weil sie da drin sehr schnell ist, ist einen Fall in Therapie so schnell wie möglich zu bringen. Dass mhm. wir, die sind eine totale Karrieristin, aber ihr Ziel ist nicht, per se, weil das interessiert sie auch gar nicht, dass er sich schlechter fühlt, sondern dass er durch dieses schlechter fühlen sein Leben besser aufstellt. Ja. Das Ziel einer schweren Depression, so wie wir sie erzählen, ist der Suizid im schlimmsten Fall oder mindestens die Suizid äh, suizidalen Gedanken. Und das ist zum Beispiel was, wo viele psychische Erkrankungen in unserem Institut ein Problem mit haben, weil sie das Konzept nicht verstehen, weil sie sagen, was soll, was soll das? Verstehen wir nicht, warum das ist ja gar nicht das, das Game so. Ähm, aber du hast natürlich recht, klar, die Krankheiten sind, glaube ich, so viel normaler, als wir bis jetzt bereit sind, das zu akzeptieren und zu sehen. Also was wir sehen, ist noch nicht mal die Spitze vom Eisberg, sondern ein kleiner kleinen Nebel, der über mit Wasser über der Spitze vom Eisberg dran, lang schwebt. Ein deshalb. Eisberg, der jetzt bestimmt im zurückliegenden Jahr noch größer geworden ist. Größer, glaube ich, schon auch, aber natürlich auch einfach auch sichtbarer ja. so. Aber ich glaube... Das Schwelen von diesen Themen ist bei der Lebensweise, die wir mittlerweile gesellschaftlich in unserer Kultur gewählt haben. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich sofort ein, aus, ad hoc eine bessere Kultur vorschlagen könnte oder eine weiß ähm, so. Aber ähm, das ist, glaube ich, die ganze Zeit mit, im, mit also viel, viel größer unterwegs, als man denkt. Und man sieht das nicht immer, als jemand geht in eine Therapie, weil er eine Depression hat. Du siehst es natürlich auch einfach manchmal in... Beziehungen, wo seit 20 Jahren Tonalitäten herrschen, toxischen Beziehungen oder sonst was, wo du reinkommst und du merkst, da kann nicht mehr, da geht nicht mehr jemand in Verbindung, die Leute verharren in einem System und da würde ich schon sagen, das sind ähm, absolute psychische Störungen und die, das ist eigentlich nicht cool, so zu leben. Ja, das ist eine degenerierte Form ja. und man könnte daran, wenn wir insgesamt das Thema aufmachen würden. Also dieses, wann geht es mir gut und wo, wie möchte ich leben? Das ist ja immer die Grundsatzfrage und da haben wir uns sehr merkwürdige Antworten drauf gegeben, finde ich. Oder gar keine. Ja, ist richtig. Oder gar keine. Ähm, was glaubst du denn, inwiefern so eine Serie auch dazu beitragen könnte, das Thema zu entabuisieren? Total. Sonst würde ich sie nicht machen. Ich glaube, dass die in großem Maß dazu beitragen kann, weil was passiert ist. Ähm, wir haben da ja schon mal irgendwie vorab so ein bisschen das Thema gehabt. Was passiert ist, es laufen wahnsinnig viele Leute in einem Raum rum und denken alle, sie wären die Einzigen. Und, in dem, und, und sie dürfen aber nicht reden. Und in dem Moment, wo jemand sagt, weil man, ich kann gerade kurz nicht mehr. Also ich wollte sagen, ich habe das übrigens. Passiert natürlich bei allen anderen im Raum, die auch davon betroffen sind, sofort ein Gefühl von, ich auch. Und oh, wir können reden. Und plötzlich hat das, ein, das ist nicht unbedingt dann graduell eine Entwicklung, sondern so ein Puh. Und wenn man das in eine bestimmte Öffentlichkeit bringt und auch mit einer bestimmten Chutzpe da rangeht, glaube ich, dass das einen ähm, also Knalleffekt auch haben kann, der dann wie so ein Stein, den man in See fängt, äh, schmeißt, einfach wirklich Kreise zieht, die sich weiter dann fortsetzen so. Das glaube ich schon. Und wenn ich, wie gesagt, also wenn ich das Gefühl nicht wenigstens ein bisschen hätte, hätte ich das gar nicht gemacht. Inwiefern hast du das Gefühl, dass ähm, Deutschland, generell Europa, da noch weit hinter USA hinkt? Kann ich gar nicht einschätzen. Also dazu viel mir tatsächlich die Zahlen und sonst was. Ich habe das Gefühl, die... Äh, Gefühl, ja, echt jetzt so gefühltes... Nuri-Wissen, äh, wäre jetzt von den amerikanischen Begegnungen, die ich habe, es hat ja jede Kultur oder jeder, jede Nation auch schon trotzdem so Sachen, Mechanismen, auf die sie sich auch geeinigt haben. Und ich habe schon immer das Gefühl, die Amis wirken sehr, wir gehen die Themen an, aber es gibt so eine kleine Minitür in sich, die trotzdem verschlossen bleibt. Also richtig in die Tiefe geht es nicht zwangsläufig. Es gibt eine große Sehnsucht danach, aber es bleibt mhm. oft dahinter. Ich meine, jetzt will ich gar nicht sagen, dass sie grundsätzlich oberflächlich sind, aber es gibt so ein bisschen sowas wo ich das Gefühl habe, es wirkt viel enttabuisierter, als es im Endeffekt wirklich ist. Und es da bin ich total so, ja. gespannt, aber es ist letztendlich total egal, weil egal, wo du es auf der Welt startet, es wird allen helfen. Also ich, da sind wir zum Glück auch globalisiert. Das ist, ähm, und es braucht auch jede, jede Kultur eine andere Herangehensweise an dieses Thema, weil wie, wie jeder hat mit anderen Sachen zu tun. Und, und wir in Deutschland sollten das halt so angehen, wie, wie unsere deutschen Defizite sind im Umgang damit. Lustigerweise, als ich äh, das aller allererste Mal von der Serie gehört habe, äh, hatte ich nur diese eine Zeile, The Mopes, neue Dramedy-Serie bei TNT. Mhm. Und ich habe sofort geschlussfolgert, kommt aus Amerika. The Mopes heißt mhm. so die, die übellaunigen, mhm. im weitesten Sinne, glaube ja. ich. Ja, was ist ein bisschen wie You got the Mopes, es ist ein bisschen wie Mopping, ne? so irgendwie rum, ähm, ja, Trübsalblasen, genau. eigentlich sowas, ne? Ja. Und es ist ein bisschen wie The Blues auch so. Ja. Und dann im nächsten Absatz habe ich dann erst mitbekommen, ach, kicken an, es ist eine deutsche Serie und habe mich dabei ertappt, es so nicht erwartet zu haben. Mhm. Geil, dann ne? gibt man einmal einen englischen Titel, weil ich es sofort im Sack gehabt <lacht> ja. ja, und aus zweierlei Hinsicht habe ich es nicht erwartet, weil ich mir gedacht habe, wenn so ein Thema auf die Art und Weise umgesetzt wird, dann machen es zuerst die Amerikaner. Und ich glaube, da hilft tatsächlich das in dem ganzen Kernteam, was damit arbeitet ob es die Redaktion ist ähm, bei TNT, die ja für sowas wie vier Blogs auch zuständig sind, ähm, mhm. also die einfach als Senderstruktur was extrem Progressives haben und was extrem Umarmendes auch mit den Leuten, mit denen sie arbeiten. Die verstehen, wie Kreativ Kreativität funktioniert und man sagt immer so, die Amerikaner ne, produzieren mit mit Geld, die Engländer mit Mut und die Deutschen mit Angst und das ist, wissen die auch diesen Satz, den sagen die auch oft und deswegen wissen sie auch das, was sie nicht machen wollen und die sind sehr anders sozialisiert in ihrer Produktionsweise und alle und holen sich dementsprechend auch Leute an Bord oder verbinden sich mit Leuten, die da ähnlich aufgestellt sind und sowohl IPEC als auch Christian, also IPEG und Christian Zybert, ähm, Buch und Regie, ähm, als auch ähm, Nathalie Curiabo, also die Produzentin und so, das sind alles Leute, die schon ein bisschen anders sozialisiert sind, was ihre kreativen... Inspirationen angeht. Und bei mir ist es natürlich auch so. Man hat das Gefühl, dass diese Serie exakt zum richtigen Zeitpunkt kommt. Ja. <lacht> Würdest du unterschreiben, total. oder? Und ich ist es natürlich perfide, dass es mich so freut, weil das heißt, dass die Kacke total am dampfen ist. Mhm. Aber das ist was, was mich so wenig überrascht, weil ich das so habe kommen sehen. Ähm, also für mich ist dieses, oh mein Gott, krass, wie es allen geht, ist ja keine Breaking News. Und für euch ja auch nicht. Und insofern freue ich mich, dass wir den richtigen Punkt treffen. Weil wenn die zwei Jahre früher rausgekommen wäre oder zehn Jahre später, könnte sie nicht so wirken und so helfen, wie sie wahrscheinlich jetzt helfen kann. Also ihren Job einfach tun. Ich sage gar nicht, dass nicht andere Sachen auch noch. Dass wir werden tausend Sachen brauchen, um dieses Schiff umzulenken. Aber jetzt ist, ähm, jetzt kann die komplett ihr Potenzial entfalten gerade. Und das freut mich total bei Sachen so. Wann habt ihr die eigentlich gedreht? Herbst, letzten Herbst, also ist ja ein halbes Jahr her. Also schon unter erschwerten Bedingungen sozusagen. Ja, und halt natürlich bewussten ja schon viel früher, dass wir die drehen. Und es war irre zu sehen, wie die ganze Produktion, Vorproduktion natürlich schon in Zeiten reinging, wo dieses Thema immer größer wurde. Und du merkst, dass, ja, wir wissen, also wir machen, so also wir sind dran, so. Aber es ist ein ähm, das ist ein irres Ding gewesen, zu merken, wie die ganze Welt jetzt sich plötzlich, also ich sage mal so Depression spielt jetzt nicht mehr die kleinen Clubs und wie, wie, so die, wie so die Welt plötzlich so in dieses Thema reingerät. Und du merkst, Wahnsinn, also wie, wir wussten das eigentlich, aber das dann zu sehen ist schon, ist schon krass. Auf jeden Fall ganz klare Sehempfehlung. Ne? Und äh, ich habe schon gesagt, wir reden im dritten Teil nochmal über Deine persönlichen Erfahrungen, deine Berühr Berührungen mit dem Thema. Mhm. Und äh, jetzt freut ihr euch mit mir bestimmt auf Teil 2, das Assoziationsspiel. Geht nämlich gleich los, Nora. Kippi. <lacht> ähm, Sven, nochmal ganz kurz, wie geht nochmal ein Assoziationsspiel? Hm.